In unserer Garage ist speziell wir sind recht klein, also untypisch für Emily Frei. Weil wir haben keine separaten Annahmen. So. Aber durch das können die Kunden direkt zu uns kommen, also zum Mechaniker oder zum Chef, oder zu mir selber. Und es ist viel familiärer alles zusammen. Besonders macht die Lehre in der Garage, dass wir effektiv trotz Vertretung an allen Marken arbeiten. Egal was von der Arbeit kommt, wir machen das. Der Vorteil, wenn ein Lernender zu uns kommt, ist, dass wir praktisch alle Marken hier haben. Wir haben zwar die Doppelvertretung und die Zuckevertretung, aber wir flicken eigentlich durch das Band alle Marken. Das ist natürlich für den Lernenden super, weil er kann auf allen Marken lernen kann. wenn er mal später woanders hingehen will oder so, hat er schon Erfahrung auf diesen Marken. Unter anderem haben wir jetzt zum Beispiel gerade eine Stapler garage den müssen wir auch flicken und den Motor revidieren, was auch nicht so alltäglich ist, für Autografen. Also stolz in meinem Prof bin ich eigentlich am Meister auf die elektronischen Diagnosen. Weil äh, dort kann man dann effektiv hinzugehen und messen, was man messen kann und dann wenn man den Fehler findet und beheben kann, dann ist es wirklich ein <lacht> Gefühl eigentlich.